Steno. Liebe Christiane Tschur, mit großer Freude las ich in deinem YouTube-Kommentar zu der Einführungslektion von Jochen, dass du bereits vor einigen Jahren Stenografie auf dem Grafiktablett nutztest. In der Tat, die Zeit scheint reif für diese neue Art von Stenografie, die wir auch neue Stenografie nennen könnten. Was hältst du davon, wenn wir uns öffentlich zu diesem Thema in YouTube austauschen? Zum Beispiel schreibe ich diesen Text als Videoresponse zu deinem Kommentar in Fingersteno auf einem iPad, wobei ich bewusst auf Stärkung verzichte, da ja die begleitende Tonspur, da ja die begleitende Tonspur jedes Stenno-Rätsel auflöst. Über, über eine stenno würde ich mich sehr freuen. Es bietet sich uns die Chance, nachhaltige Stenno-Freundschaft zu pflegen alles Liebe, Friedemann, CC Beiser Creative Commons Lizenz 2015, damit dieses alles wiederverwendet werden kann. Für einen weiteren Steno-Videobeitrag Design, sein, der innerhalb von YouTube verlinkbar ist. Innerhalb von YouTube verlinkbar ist.